Wie sage ich es Gott, wenn ich Hilfe brauche, wenn mich etwas bedrückt und ich allein nicht lösen kann? Wenn es mir nicht gut geht oder einem Mitmenschen, wenn er krank ist und ich mir Sorgen mache? Wie sage ich es, wenn der Wunsch nach Lösung, nach äußerer und innerer Heilung groß ist? Und wie sage ich es Gott, wenn ich nicht weiter kann, nicht weiter weiß? In den Evangelien gibt es viele unterschiedliche Heilungsgeschichten. In ihnen wird beispielhaft erzählt, wie Menschen damaliger Zeit Gott um Hilfe und Heilung gebeten haben. Wie sie Gott ihre Sorgen, Nöte und Ängste anvertraut haben. Da gibt es den blinden Bartomeus, der so laut hinter Jesus hinterher schreibt, dass es den Jüngern fast peinlich ist. Da gibt es die kananäische Frau, die Jesus erst zurückweist. Dann aber diskutiert sie mit ihm. Und sie kann ihn davon überzeugen, dass sie ihr helfen kann. Oder die Frau, der es voll und ganz ausreicht, allein den Saumen seines Gewandes zu berühren. Eine Bitte ganz ohne Worte. Oder der Hauptmann, der Jesus eigentlich gar nicht mit seinem Problem behelligen möchte. Allein ein Wort von ihm würde genügen und schon geschehe die Heilung, die sein Diener brauche. Die letzten beiden Beispiele, sie sind in Sachen Vertrauen ganz besonders. Und doch, es kommen immer wieder Menschen mit ihren Bitten zu Jesus, deren Vertrauen nicht so ausgeprägt ist, wie der Vater, der um Heilung für seinen Sohn bittet. Wenn du kannst, hilf uns, hab Mitleid, Jesus, sagt er. Und am Ende, ja, da spricht er ganz überzeugt, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Es gibt viele Arten und Weisen, mit Gott zu reden, im Gebet und auch ohne Gebet. Jeder und jede bringt ihre, bringt seine Bitten ganz persönlich vor Gott, laut oder leise, vertrauensvoll oder zweifelnd, fragend oder anklagend, mit vielen oder mit wenigen Worten und auch ohne. Was aber alle miteinander verbindet ist, sie kommen zu Jesus, sie kommen zu Gott und sie sprechen mit ihm. Sie machen auf sich ihr Leid und das Leid anderer aufmerksam. Ja, sie benennen das eigene und auch das fremde Leid mit Namen und sie sagen, was sie sich erhoffen. Sie verschweigen es nicht. Und so kann bereits das verbale und das gedankliche Aussprechen des Leidens, ja, es kann helfen. Wenn ich Hilfe brauche, wenn ich mal nicht weiter weiß, so weiß ich doch immer, ich kann zu Gott kommen. Und dies auch dann, wenn ich kein großer Redner bin und auch keine tollen Gebete formulieren kann. Ich kann zu Gott kommen, und das auch mit einer ganz einfachen Geste. Und auch dann, wenn ich Zweifel habe, wenn ich mir eigentlich gar nicht sicher bin, ob Gott mir überhaupt helfen kann, auch dann kann ich zu Gott kommen und ihm erzählen, was mich bedrückt. Und ich kann hoffen und darauf vertrauen, dass Gott mich erhört und auch mir helfen kann. Ich wünsche Ihnen einen guten Tag.